Abfahrt von Winterbach nach Laubenbach Serpentine nach Laubenbach. Auffahrt nach Puchenstuben. Waldweg, Buchberg. Nicht schon in der ersten Kurve abzweigen, sondern etwas später spitz rechts einbiegen. dann links den Waldweg Richtung Turmkugel hinausnehmen. Berghaus-Turmkogel, im Winter geöffnet. Abzweigung in Waldweg vom Turmkogel. Wegscheithäusl. Abfahrt nach Reit. Bach, der nach Obergösing fließt. Abzweigung zum Anerkreuz und Saugrabenweg. Abzweigung Saugrabenweg. Saugraben. In Reit zwischen den dicken Baumstücken durch und gerade auf Feldweg. Blick zurück. In Fahrtrichtung links abbiegen für Abkürze zum Teich. Fahrt zur Schleife Langseitenroute. Teich nach Joachimsberg Querung des Joachimsbergwegs Anna Rote und Ulreichsberg. Zur Straße hinauf und dann rechts bis Sägemühle. Blick zurück, Gasthof-Sägemühle. Abzweigung Anna Rote vor Schmelz. Die wunderschöne Klamm entlang des Lassingbachs. Abzweigung beim Ulrichsberg in die Walster und zum Hubertussee. De a Ruperto Scrapelle Die Bruder-Klaus-Kirche Die rechte Straße entlang des Seeteils ins Fadental. Fährt man die Runde ins Fadental gegen den Uhrzeigers hin, muss man ein paar Serpentinenberg aufnehmen. die traumhafte Abfahrt entlang der schwarzen Walster. Rechts ging es nach Mitterbach und Erlaufklause, wir fahren aber links ins Haltal und nach Mariazell. Fahrt ins Haltal des Kreuz am Kreuzberg. Vor Maria Zell biegen wir links ab, um an einen Teich vorbeizufahren. Wir queren die Hauptstraße nach Mariazell. Mariazell mit der Basilika Auf der Rückfahrt mit der Mariazella Bahn fahren wir auch die schöne Schleife bei Wiener Bruch.